Marvin.ml Ein Minecraft-Server, auf dem du viele Minispiele spielen kannst, aber auch Roleplay spielen kannst. Mache einfach das Lobby, um zu den Minispielen zu kommen. One-Hit Save the Opsie TNT Run Bad was. Bobo shots. PVE. Marvin knocked sky pvp mlg rush community gleiten Team. Gun game. Kit PVP. Marvin Build Plus. MLG Rush. In diesem Spielmodus geht es darum, das Bett des Gegners abzubauen. Wer zuerst das Bett des Gegners abgebaut hat, bekommt einen Punkt. Mit drei Punkten gewinnt man dieses Spiel. Marvin Knocket. In diesem Spielmodus geht es darum, den Mitspieler mit einem Stock runter zu boxen. Marvin Bild Plus. Bei diesem Spielmodus hast du Plöcke und musst alle Personen von der Map boxen. Falle 1 verschwindet beim Draufgehen. Falle 2 boostet dich nach oben. PvE. In diesem Spielmodus geht es darum, Monster zu töten. Und die Items, die die Monster gedroppt haben, kannst du dann in Geld umtauschen. One Hit. Man hat ein Schwert und einen Bogen, mit dem du andere Mitspieler mit einem Hit töten kannst. Save the Opsi. In diesem Spielmodus geht es darum, dass du das Obsidian des gegnerischen Teams abbaust und dein eigenes Obsidian beschützt. In einem Shop kannst du dir bessere Picken kaufen. Bad World. Hier hast du dein Bett und musst dieses vor Gegnern beschützen. Dein Ziel ist es, alle Betten abzubauen und die Gegner danach zu töten. Gun Game Hier geht es darum, ein hohes Level zu erreichen. Ein Kill, ein Level. Ein Tod, minus ein Level. Umso höher das Level, desto besser das Equipment. Kit PvP Hier kannst du dir Kids kaufen, mit denen du dann auf der Map gegen andere Leute kämpfen kannst. Gleiten in diesem Spielmodus geht es darum, mit einer Elytra ins Ziel zu fliegen. Bobo Shot Bei Bobo Shoot geht es darum, die Gegner mit einem normalen Bogen auf einer coolen Map zu töten. City In der City kannst du kämpfen, erkunden, Items suchen und Roleplay spielen. Hier kannst du auch Leuten Geld von dir abgeben. TNT Run Hier muss man am längsten überleben. Du hast drei Schläge, um jemanden runterzuhauen. Tipp: Springe beim Sprinten und nicht so schnell abzustürzen. Jo, Leute, das war der Marvin.ml Server-Trailer. Und ja, mehr Infos zu dem Server gibt es auch auf dieser Website. Die wird jetzt hier oben nochmal eingeblendet. MarvinWeb.ml ist die Website. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wenn ihr das Video auf YouTube seht, dann ist es auf jeden Fall noch in der Videobeschreibung. Aber wenn ihr es auf Twitch seht, dann äh, lest das bitte einfach da oben ab. Danke, ciao, euer Laio. Die eingesprochenen Sätze sind von Redstone Crafter ebenfalls verlinkt oder hier jetzt nochmal eingeblendet. Bis dann, ciao.